Herzlich Willkommen zu einer neuen Fo Folge Folge Rohveganer- Was sagen Studien über die Auswirkungen von Handystrahlung aus? Naja, das erkläre ich in diesem Video, wenn du dran bleibst. 2012 forschte schon Nora D. und ihr Team daran auf die Auswirkungen von Handystrahlung aufs Gehirn. Wenn wir uns die Amplitude des elektrischen Feldes einmal anschauen, welches das Handy auf die Hirnhemisphäre hat, dann sehen wir hier zum Beispiel einen Maximum-Ausschlag, ja, sehen wir... Wenn das Handy auf der rechten Seite getragen worden sind, sehen wir hier abgebildet auf der linken Seite dementsprechend die Rotmarkierung, und damit ein Maximum des elektrischen Feldes, der Amplitude zu messen. Wir müssen das weiter betrachten. Das ist sehr, sehr interessant. Sehen wir hier links ja, Handy an, rechts Handy aus. Und dann sehen wir ganz, ganz klar in dem Orthofrontalkortex ja, ein Maximum Ausschlag an Glukosemetabolismus. Jetzt ist die Frage, woran kann das liegen, ja? dass anscheinend, wenn das Handy an ist, maximaler Glucose-Metabolismus stattfindet in bestimmten Hirnregionen. Jetzt habe ich mich als Biochemiker so gefragt, wie kann das Ganze so passieren? Und... Eine Sache ist die, dass wenn du viel Glukose im Blut hast, will dein Körper, dass du leistungsfähig bist. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn du quasi wegrennst vom Säbelzahntiger oder was auch immer. Und dann dementsprechend musst du viel Glukose im Blut haben, damit du leistungsfähig bist. Das heißt, du hast auch gerade Stress. Nur kann man das jetzt auch so sagen. Jetzt ist zu so klein, ob meine Vermutungen als Biochemiker auch damit einem Komfort gehen mit der Studienlage. Ob jetzt letztendlich auch Stresshormone Auswirkungen darauf haben. Und tatsächlich gibt es eine Wechselwirkung von Cortisol. Das kennen wir, das ist ein Stresshormon. Wow auf Glukagon. Ja, und Glukagon veranlasst dann dementsprechend, ob diese Fliege mir ins Ohr fliegt, unter anderem, ähm, dementsprechend aus ja, Glukose, ja, was gespeichert wird als Glykogen in deinen Muskeln und in deiner Leber, wieder in die Blutbahn zu, abzugeben. Ja, und dann dementsprechend für dich zur Verfügung zu sein, um leistungsfähig zu sein. Und das sehen wir hier, da gibt es tatsächlich eine Wechselwirkung dementsprechend. Ja. Und nicht nur das, ja, sondern es ist auch so, das oh Gott. Und wenn wir jetzt noch weitere Studien dazu wälzen, dann sehen wir auch hier, je höher die Cortisolausschüttung, ja, desto höher auch ganz klar die Glukoseproduktion. das heißt die Gluconeogenese. Das heißt, je höher dein Stresslevel, ja, durch das Cortison dementsprechend als Marker, desto mehr Glukose findet sich im Blut, sehen wir hier, ja. Und das sehen wir auch ganz klar, wenn die höchste Konzentration von Cortisol erreicht worden sind, bis zu 70 bis 80 Prozent mehr Glukose in der Blutbahn. Also... Fassen wir zusammen, was haben wir bisher gelernt? Handystrahlung fördert Glucosometabolismus. Stresshormone fördern ebenfalls Glucosometabolismus. Beweisen gibt es dafür leider nicht. ja. Doch können wir davon ausgehen, dass vielleicht die Handystrahlung die Stresshormone fördert? Das klären wir weiter mal. Also es gibt anscheinend Korrelationen. Ja? Also mehr Handy, mehr Glucose, mehr Stresshormone, mehr Glucose. Nun kann man jetzt auch wirklich kausal sagen, dass mehr Handy gleich mehr Stress. Das kann man ja so nicht kausal sagen. Da gibt es anscheinend nur Korrelationen. Bis zu dieser Studie einmal, wo genau das getestet worden sind, und zwar Kinder, die normalerweise ihr Handy so gebrauchen, wie sie halt sonst auch so ihr Handy gebrauchen. Und eine wurde es quasi ihnen verboten. Und dann die Gruppe B hat weiterhin mit Handy und die Gruppe A war ohne Handy. Und das ganz halt interessante ist, wenn wir das einmal die Studienergebnisse einmal ansehen, dann sehen wir, dass diese Gruppe die Gruppe B, ja einen enorm höheren cortisol aufwiesen. Das heißt, Stresshormon-Level, die das Handy benutzt haben, gegenüber Gruppe A. Und was wir auch sehr schön sehen, dass Gruppe A stetig abfallend ist. ja, Das heißt, immer weniger Stresshormone. Ich finde, wenn es weitergemacht werden würde, bis quasi noch einige Stunden, dann würde wahrscheinlich dieser Stresslevel auf Null gehen. Das dauert ein bisschen bei Cortisol, weil es naja, Genexpression unterliegt. Und das dauert dann sehr, sehr lange, bis es aufgebaut wird und wieder abgebaut wird. Anders zum Beispiel bei anderen Hormon, Glucagon und so weiter ist G-gekoppelt Protein ist äh, langweilig. Jetzt ist uns um die Frage zu stellen, was kann man dagegen tun? Ja, und das. Oh Gott. Ist das Reißen. Das jetzt ist die frage wie können wir uns verbraucher davor schützen ja anscheinend also stress ist wirklich mit die hauptursache für so gut ziemlich alle krankheiten und wenn du jetzt realisierst studien basiert dass du wirklich kontinuierlich unter stress stehst dadurch ja jetzt überleg mal dann funktioniert dein körper überhaupt nicht mehr wie er eigentlich funktionieren würde weil er funktioniert nur noch für diesen moment weil er denkt er muss in diesem moment funktionieren und alle mechanismen Reparaturmechanismen und so weiter werden komplett stillgelegt ja und das wird Auswirkungen haben. Was man machen kann, also ich habe so, so eine Handytasche hier, so sowas ne, für Gegenstrahlung zum Beispiel, ja, finde ich gar nicht schlecht. Was man auch machen kann, ist immer Flugmodus, wenn man es gerade nicht benutzt, ja, aber viel besserer Appell ist, es wirklich nur dann zu benutzen, wenn man wirklich eine wichtige Intention oder sowas hat, ja. Und jetzt kommt ein bisschen ethischer Teil, und zwar, Menschen schauen bis zu 150 Mal auf ihr Handy und ich circa auf dieses Blatt hier, aber n, immerhin haben wir was gemeinsam. Aber was ich sagen will, ist, dass die Hälfte davon ohne Benachrichtigung passiert. Das heißt, es muss irgendetwas, muss dich steuern, dass du das tust. Und das ist sehr, sehr logisch, warum das so passiert. Und zwar sind Menschen, die keine Kontrolle haben über etwas, entwickeln Stresshormone, wie zum Beispiel Cortisol. Um das zu unterbinden, sagt der Körper das Signal, dann gibt er, guck, damit du die Kontrolle hast, damit der Stressniveau wieder runtergeht. Und so ist, entsteht ein Teufelskreis, versteht ihr? Und der Teufelskreis geht noch weiter, indem je mehr Handy du involvierst, je näher und so weiter, desto mehr Stresshormone werden automatisch durch die elektrische Strahlung, die Amplitude haben wir gerade gelernt, ebenfalls noch ausgeschüttet. Und so bist du einfach im Teufelskreis ja? und willst diesen Stress immer unterbinden. Du mehr je mehr guckst, je mehr guckst, desto abhängiger wirst du, desto mehr Getroller bist du gewöhnt. Und desto mehr Strahlung bekommst du ab. Und desto mehr Stresshormone hast du und desto mehr willst du diese Stresshormone wieder runterbekommen und so weiter und so weiter. Befindest du dich vielleicht auch in diesem Zyklus? Denk ein bisschen drüber nach. Ich finde es ebenfalls sehr, sehr interessant, dass Steve Jobs mit dem iPhone die Welt völlig revolutioniert, die Handywelt revolutioniert hat, aber niemals seine eigenen Kinder ein iPhone in die Hand gegeben hat. Sie haben es niemals benutzt und ich denke, er war kein dummer Mensch in bestimmten Dingen. Also wir sind wunderbare Konsumenten, ja, also wirklich, schlechte Produzenten, das ist ein anderes Thema, ja. Wir sitzen an einem Tisch und eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden und wir kennen uns nicht. Das hätte vor 30 Jahren nicht gegeben. Es wird immer unpersönlicher, ja. Wir kaufen Dinge für Geld, ne? dass wir uns nicht, nicht haben, was uns nicht gehört, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht kennen, um so zu sein, wie wir eigentlich gar nicht sind, um so zu sein, wie alle sind. Denkt mal drüber nach. Was mich aber am meisten triggert ist, Teenager sind noch wirklich schön. Also junge Menschen sind noch so unverbraucht. Versteht ihr? Nicht so wie ich. Also Mir steht die Vergangenheit im Gesicht geschrieben, aber ich habe das Beste ausgemacht. Und diese Unverbrauchtheit, ja? Und selbst diese Teenager bearbeiten ihre Bilder so dermaßen krass mit allen möglichen Mitteln, ja, Photoshop, Filter und so weiter obwohl sie noch so jung und so unverbraucht und so schön sind, weil die Gesellschaft ihnen sagt, du bist, obwohl du noch völlig makellos bist, du bist nicht mehr perfekt, das reicht nicht mehr. Und das finde ich krass, wenn ich mir vorstelle, dass das so meine Tochter oder sonst was, geht in so jungen Jahren unbefleckt, sage ich jetzt mal, ne? so, so unschuldig noch, so, so, so unverbraucht noch ne? und das reicht nicht mehr der Gesellschaft. Und das, finde ich, ist ein krasser Fakt und vielleicht fühlst du das gerade auch, wenn du das so empathisch einmal einmalig hereinversetzt, wenn es deine Tochter wäre. Das ist einfach nicht mehr reicht für die Gesellschaft, weil sie es so gemacht hat. Wenn dich das gerade triggert, dann sind wir auf einer Ebene. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich schaust. Ich liebe dich. Ciao.